Ja, sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir debattieren heute abschließend das Gesetz zur Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters. Und was auf den ersten Blick vielleicht nicht so sexy aussieht, ist aber wichtig und hat positive Effekte in vielerlei Hinsicht. Mein Kollege Alexander Trum hat einige angesprochen. Es geht um den Abbau von Bürokratie, den Gewinn von Komfort und Zeit, einen deutlichen Zuwachs an Transparenz, eine Beschleunigung auch der Fachkräfteverfahren. Das ist bisher nicht angesprochen worden. Aber es geht auch um einen erheblichen Sicherheitsgewinn für unser Land. Insofern ist dieses Gesetz ein sehr gelungenes Gesetz und auch ein sehr gutes Gesetz, meine Damen und Herren. Und Das ist ein Riesenfortschritt, dass Daten, die bisher in über 600 dezentralen Ausländerdateien vorgehalten wurden, künftig an das AZR übermittelt werden und nur noch dort gespeichert werden. So können die dezentralen Ausländerdateien schrittweise dann noch abgelöst werden. Und ich kann die Bedenken gar nicht verstehen, Frau Amtsberg. Künftig werden diese Daten nur einmal erhoben und von dort in Fachverfahren übernommen, wie zum Beispiel über Asylantragsverfahren, statt immer wieder identische Daten isoliert voneinander zu erheben. Und das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Baustein zur Verwaltungsmodernisierung und auch zur Digitalisierung. Ich bin mir sicher, diese Verbesserung wird sich auch auf die Dauer von Asylverfahren auswirken. Sie wird Fehlerquellen beseitigen. Sie schafft aber eben auch Transparenz, ist angesprochen worden. Ein Fall eines Amri, dem es durch Wohnortwechsel und wechselnde Aliasnamen immer wieder gelungen ist, sich der Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden zu entziehen, wird durch diese Maßnahmen mindestens erschwert wenn nicht sogar unmöglich gemacht. Denn künftig werden auch biometrische Daten erfasst und zentral gespeichert. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme, meine Damen und Herren. Insofern bringt dieses Gesetz auch einen Sicherheitsgewinn. Ich habe es gesagt. Wir begrüßen das als Union ausdrücklich. Und das gilt auch nicht nur für Gefährder, das gilt auch für Identitätstäuscher oder für Sozialbetrüger, und das ist auch gut so. Und Man muss es auch mal sehen aus Sicht der Betroffenen. Auch die Antragsteller haben einen erheblichen Mehrwert. Betroffene Ausländer, zum Beispiel Asylbewerber, müssen eben nicht mehr Dokumente vorlegen, die bereits im System eingepflegt sind. Die Do Echtheit von Dokumenten muss nicht mehrfach überprüft werden. und So werden Verfahren nicht unnötig in die Länge gezogen. Das ist auch eine deutliche Erleichterung im Sinne der Betroffenen. Und es ist angesprochen worden, das ist ja nicht das erste Gesetz. Zusammen mit dem beschlossenen zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetz sind diese Gesetze wichtige Bausteine unserer erfolgreichen Migrationspolitik, die auf Steuerung, Ordnung und Begrenzung als Grundprinzipien unserer Migrationspolitik setzen, die Einwanderung von Fachkräften ermöglicht, aber die auch das Ziel eben hat, die Rückführung von Migranten ohne Bleiberecht möglichst rasch und effektiv durchzusetzen. Auch dafür kann das ein gutes Gesetz und Instrument sein. Wir glauben nämlich, dass beides nur zusammengeht, dass unsere Bevölkerung mit großer Mehrheit eine Asylpolitik unterstützt, die Verfolgten und Kriegsflüchtlingen hilft, aber illegaler Migration einen Riegel vorschieben will. Und es gibt ja eine gewisse Tradition, dass die Grünen hier eigentlich keinem Gesetz zustimmen im Deutschen Bundestag, das sich diesen Zielen verpflichtet fühlt. Und deswegen lohnt es sich auch noch mal, einen Blick zu werfen auf das grüne Wahlprogramm. Sie wollen, dass geduldete, also ausreisepflichtige Ausländer ohne Recht auf Asyl nach fünf Jahren künftig ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen, das ist im Grunde die Legalisierung illegaler Migration. Sie wollen die Maßnahmen des Migrationspakets zur Begrenzung des Familiennachzugs zurückziehen, rückgängig machen. Sie wollen einen generellen Abschiebestopp für Kriegs- und Krisenländer, also auch für Straftäter und Gefährder. Und sie lehnen die Ausrufung sicherer Herkunftsstaaten ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, im Grunde ist das eine Politik der offenen Türen für alle. Sie selbst nennen das eine einladende Migrationspolitik. Wir, wir nennen das einen migrations- und integrationspolitischen Wahnsinn, der mit der Union nicht zu machen ist. Nein, das ist nicht Wahlkampf. Das ist Ihr Wahlprogramm, mit dem man sich auseinandersetzt. Und Da stellen wir uns schon die Frage, ob Sie eigentlich nichts dazugelernt haben. Nach den Erfahrungen von 2015 und der Polarisierung, die wir erlebt haben, die Gott sei Dank in dieser Form nicht mehr besteht, sind doch solche Forderungen brandgefährlich. Und damit nehmen Sie doch auch bewusst eine, eine, eine Gefahr für unser Gesetz in Kauf. Das ist nicht unsere Politik. Wir machen weiterhin eine Politik, die auf Humanität und Ordnung gleichzeitig setzt. Und dafür ist auch dieses Gesetz ein wichtiger Baustein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege De Vries.